Ausschreibung, Lastenhefte und Generalunternehmer. Vom Umgang mit dem Risiko bei Investitionsentscheidungen. Ist Ihnen schon mal die Heizung ausgefallen? Im Winter, klar, wann denn sonst? Kurz vor Weihnachten. Sind Sie dann mit Ihrer Amazon Prime-Mitgliedschaft schnell online gegangen und haben sich ja neuen Kessel geklickt? Nein? Warum denn nicht? Kommt am nächsten Tag mit der Post und Sie können das Problem lösen. Ihre Kinder sind nicht mehr quengelig, Ihr Partner nicht mehr nötig. Alles gut. Nee, immer noch nicht. Was haben Sie denn stattdessen gemacht? Wenn Sie es so machen wie die meisten Menschen, dann sind Sie zum Installateur gegangen und haben den Beauftragt das Problem zu lösen. Der soll Ihnen dann den Kessel aussuchen, beschaffen, einbauen, parametrieren und die Gewährleistung übernehmen. Das ist Ihnen so viel wert, dass Sie lieber eine Woche in der Kälte sitzen, als den Kessel mit der Post zu bekommen. Das Beispiel geht auch im industriellen Kontext. Sie müssen Ihr Heiznetz erweitern, weil zwei große Wärmeverbraucher dazugekommen sind und Sie erwarten, dass es im Winter dann knapp wird, die Waschmaschinen in der Produktion und die älteren Büroräume zu heizen. Beauftragen Sie Ihre Werksinstandhaltung oder bei kleineren Firmen Ihren Universalhandwerker mit der Erweiterung? Die denken sich was aus, kaufen sich einen Kessel und knoten den in die Leitungsrohre ein. Oder gehen Sie an einen Spezialisten und lassen den das für sich machen. Genauso verfahren Unternehmen mit anderen Investitionen. Jede größere Investition für ein mittelständisches Unternehmen ist neu, ungewöhnlich und aufregend. Der Fall ist in den letzten drei Jahren nicht vorgekommen. Die Leute, die das damals gemacht haben, erinnern sich noch dunkel. Sie fangen von vorne an. Aber es ist viel Geld und Sie wollen auf jeden Fall Ihr Ziel erreichen. Und das bitte mit Sicherheit. Also suchen Sie nach Unterstützung und werden fündig. Denn sie sind ja nicht der Einzige und auch nicht der Erste mit der Anforderung. Es gibt Planer, Berater, Ingenieurbüros, die ihren Fall so oder so ähnlich schon mal betreut haben und besser wissen, was zu tun ist, das Risiko einschätzen können und wissen, wo sie aufpassen müssen. Das kann dann die Form annehmen, dass diese Planer für eine Ausschreibung beauftragt werden, die so gut sein muss, dass die Gewerke danach vergeben werden können und wenn die Auftragnehmer ihren Vertrag erfüllen, dann läuft das Projekt nachher. Soweit die Theorie. In der Praxis führt das zu dicken Ausschreibungen. Die versuchen sehr viel festzulegen und dadurch wenig Unsicherheit zuzulassen. Und das ist ja auch erstmal verständlich. Der Planer hat nur die Ausschreibungsphase, um sein Wirken zu entfalten. Seine Arbeit endet häufig mit dem Ende der Ausschreibungsphase. Sein Wissen, seine Sorgfalt, seine Liebe steckt in der Ausschreibungsunterlage. Hat er gute Arbeit gemacht, geht der Plan auf und die Ausschreibung kann wie geplant durchgezogen werden. Das heißt... Es finden sich Lieferanten, die bieten wollen. Die Angebote passen zum Budget des Auftraggebers, das Projekt geht voran. Die Lieferanten können und wollen die beschriebenen Leistungsaufhänge so liefern. Und die Ausschreibung war so sauber, dass die Maschine, die wie ausgeschrieben geliefert wird, dann auch funktioniert und ihren eigentlichen wirtschaftlichen Zweck erfüllt. Meine Diskussion heute ist nicht, was hier in jedem Schritt schief gehen kann. Ich interessiere mich für die Frage, wie mit dem Risiko umgegangen wird. Und vielleicht noch wichtiger was hier für ein Problem gelöst wird. Schauen wir uns den Lösungsweg an. Ein Auftraggeber hat ein Projekt, das er nicht überblickt und das ihm zu viel Risiko hat. Also holt er sich Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt. Ein Planer, ein Berater. Der kennt sich so gut mit dem Problem aus, dass er einen Plan erstellt, der danach nur abgearbeitet werden muss, um zur gewünschten Lösung zu kommen. So überspitzt erkennen Sie natürlich schon, worauf ich hinaus will. Sie erinnern sich noch an finden und die Definition von Einfachen, komplizierten und komplexen Problemen. Die Ausschreibung vom sachkundigen Planer vorbereitet, löst komplizierte Probleme. Also Probleme, bei denen Sie vorher durch Nachdenken eine Lösung formulieren können, weil die Ursache-Wirkungsbeziehungen offensichtlich genug sind. Klammer auf, für den Fachmann, Klammer zu. Und das ist dann auch der Wert des Fachmanns in dieser Rolle für den Auftraggeber. Er löst das Problem dadurch, dass er sein Wissen einbringt und Stolperfallen antizipiert und im Vorfeld ausräumt. Die Ausschreibung reduziert für bestimmte Probleme, also das Risiko für den Auftraggeber. Und zwar so stark, dass es der Auftraggeber wahrnimmt und bereit ist dafür zu zahlen. Das Lustige ist, dass dieser Effekt auch mit schlechten Ausschreibungen funktionieren kann. Zum Beispiel in Branchen, bei denen sehr viel über Ausschreibungen läuft und wo die Lieferanten erhebliche Routine haben in der Beantwortung von Ausschreibungen. Hier führt alleine die Tatsache, dass es eine Ausschreibung gibt zu einem Klärungsprozess, der im Vorfeld sauber dokumentiert, was geliefert wird und was nicht. Branchen mit Routine in den Prozessen leben gut mit guten Planern und überleben auch die schlechteren. Gebäudetechnik ist so ein Bereich, in dem es viel Routine mit Ausschreibungen gibt. Ausschreibungen funktionieren gerade in den Branchen gut, in denen kanonische Lösungen abgefragt werden. Also immer wieder die gleichen oder ähnlichen Konzepte gefahren werden und wo ziemlich klar ist, wie die individuellen Herausforderungen des Auftraggebers in die Lösung einfließen. Häufig sind auch innerhalb der Branche die Lieferanten auch sehr einig, wie ein gewisses Problem gelöst werden kann. Dann haben die Planer dieses Wissen auch und dann passen Problem, Ausschreibung, Angebot und Lösung gut zueinander. Ausschreibungen funktionieren schlechter, da wo es um komplexe Probleme geht, wenn der Lösungsweg nicht am grünen Tisch vorherbestimmt werden kann. Es ist dann immer noch sinnvoll, sich zusätzliches Fachwissen zu holen, aber der Sinn und Zweck dieser Expertise ist dann ein anderer. In der Softwareindustrie ist dieser Wandel weitestgehend durch. Es ist mittlerweile anerkannt, dass viele Auftraggeber weder die Möglichkeiten noch ihre Anforderungen gut genug verstanden haben, als dass eine Projektplanung das Projekt wasserdicht aufplanen könnte. Die agilen Methoden setzen allesamt auf Ansätze zur Lösung komplexer Probleme auf, also Versuch und Feedback in kurzen Schleifen. Diese führen in einem komplexen Problem im Feld zu guten Lösungen. Nur kann leider nicht vorher beschrieben werden, wie diese Lösungen aussehen, wie sie erreicht werden und wie lange und wie teuer dies wird. Erfahrene Leute sind hier besser im Schätzen, die Unsicherheit ist aber Teil des komplexen Problemumfeldes. Ein spannendes Konzept aus der agilen Softwareentwicklung möchte ich hier einmal zeigen. Und zwar sind das die User Stories. Eine User Story ist eine Anforderung, formuliert als Minigeschichte. Dabei gibt es drei wichtige Elemente, die Rolle, den Wunsch und den Zweck. Die allgemeine Formulierung geht so. Als Rolle möchte ich Wunsch um damit Zweck. Also konkret, als Entwicklungsleiter möchte ich einen Bericht über die Entwicklungsprojekte haben, um damit den Überblick über die Projekte zu erhalten und keine Überraschung zu erleben. Oder als Konstrukteur möchte ich Regeln haben, mit denen ich abwägen kann, welche Varianten ich detailliere, um damit optimal zur Produktentwicklung beizutragen. Oder konkret am Beispiel einer Investition in eine Produktionsmaschine, als Bediener der Maschine möchte ich einen Arbeitsplatz, der unter ergonomischen Aspekten entwickelt worden ist, um damit meine Gesundheit nicht aufs Spiel zu setzen. Oder als Werksleiter möchte ich eine wirtschaftliche Investition, um damit meine Produktionskosten zu reduzieren. Als Fertigungsplaner möchte ich die Rückmeldung über den Produktionsfortschritt gemeldet bekommen, um damit Einfluss nehmen zu können auf die Planung und Freigabe von Produktionsaufträgen. Ja, ich weiß dass ich bei diesen plakativen Beispielen viele Regeln jetzt nicht beachtet habe, die User-Stories zu einem sehr mächtigen Werkzeug in der Softwareentwicklung machen. Das sei mir verziehen, ich will hier vor allem den einen Aspekt hervorheben. Wir haben viele Bedarfe von vielen Bedarfsträgern, die mit so einer Investition gedeckt werden sollen. Manche von den Bedarfen sind relativ konkret. Die Schriftgröße der Anzeige muss so groß sein, dass ich sie aus zehn Metern lesen kann. Und manche sind eher wirtschaftlich abstrakt. Stückkostenziele, Produktflexibilität, Business Case und so weiter. Diese Anforderungen gilt es zu verstehen und zu erfüllen. Das gilt im Übrigen für komplizierte Projekte wie für komplexe Projekte. Und es ist auch ein Ziel einer Ausschreibung, hier eine gute Abdeckung zu erreichen. Und für komplizierte Projekte ist es gut. Probleme vollständig verstehen und dann eine Lösung planen. Für komplexe Probleme, die sich eben nicht in der Vorplanung am grünen Tisch lösen lassen, ist es genauso wichtig, das Problem in seinen vielen Facetten zu verstehen. Je besser ich das Problem verstanden habe, in dem Sinne, dass ich weiß, was jeder erwartet, desto besser kann ich meine Problemlösung daraufhin steuern, diese Bedarfe zu erfüllen. Das Problem als Ganzes also zu lösen. Genauso wie Ausschreibungen gibt es auch hier Experten, die in der Lage sind, diesen Prozess in hoher Güte mit ihnen zu durchlaufen. Anforderungen fixieren hat einen Namen. Es geht hier darum, Lastenhefte zu erstellen. Also ein Dokument zu erstellen, in dem die Anforderungen an ein Produkt oder System zusammengetragen werden. Mike Pfingsten hat es hier mit seinem Angebot, ein Lastenheft in 14 Tagen bereitzustellen, zu einem gewissen Standing geschafft. Er hat einen Prozess definiert, bei dem die Interessen und Anforderungen der verschiedenen Parteien systematisch und umfassend abgeholt werden und dann strukturiert in ein Dokument gebracht werden, das dann Grundlage eines Projektes oder einer Beschaffung sein kann. Ich verlinke sein Angebot mal in den Show Notes. Sollten Sie hier Bedarf haben, empfehle ich Ihnen, dringend mit ihm Kontakt aufzunehmen. Was passiert hier? Warum sind Kunden bereit, für diese Dienstleistung zu bezahlen? Welchen Mehrwert sehen die Kunden hier und wie bewertet sich dieser? Ausschreibung und Lastenhefte reduzieren das Projektrisiko und zwar erheblich. Und das macht den Wert für den Auftraggeber aus. Der Auftraggeber hat ein Dokument, gegen das er die Leistungserbringung messen kann. Das Dokument ist mit respektabler externer Unterstützung erstellt, sodass auch klar ist, dass es in Ordnung ist. Und sollte es nicht in Ordnung sein... So fällt das nicht auf den Sachbearbeiter beim Auftraggeber zurück, sondern auf den externen Sündenbock, den Planer, der nicht sauber gearbeitet hat zum Beispiel. Das heißt auch ganz individuell für die Person, die den Auftrag vergibt, ist es eine gute Idee, sich externes Know-how einzuholen. Erstens werden die Ergebnisse durch den Sachverstand besser und zweitens verwischt sich die Verantwortlichkeit. Oder wie man im Konzern sagen würde, es versachlicht sich etwas. Überspitzen wir das Ganze nochmal mit einem Bild aus dem Privaten. Sie haben den neuen Heizkessel jetzt doch bei Amazon bestellt, weil ein Tag Lieferzeit sehr verlockend war und jetzt ist das Päckchen da und will aufgebaut werden. Stellt sich heraus, dass ein paar Rohre und Fittinge fehlen. Also, die Heizung würde schon laufen, kann aber nicht, weil sie nicht mit Wasser gefüllt werden kann. Jetzt ist es spannend, was das für eine Stimmung in der Familie macht. Noch zwei Tage frieren, weil jemand die Fittinge nicht gleich mitbestellt hat? Ärgerlich. Die Kinder freuen sich heimlich auf Weihnachten, weil dann vielleicht die Kerzen am Baum etwas Wärme abgeben. Aber generell hängt der Haus wegen schief. Und das vergleichen wir mit einem Anruf beim Handwerker. Der kommt in vier Tagen und solange ist weitestgehend Ruhe, weil der klar ist, bald geht es weiter. Wenn es dann doch fünf Tage sind, kann sich die ganze Familie inklusive dem Auftraggeber in seinem Ärger gegen den Externen verschwören. Ganz andere Schwingung. Es ist ein völlig überzeichnetes Beispiel und ich will es hier einfach in der Klarheit benutzen, um Ihnen zu zeigen, dass Menschen so ticken. Der, der Auftraggeber hat ein Risiko für die Firma, dass die Investition nicht das Gewünschte liefert. Das ist wichtig und das, auf das sachlich geschaut wird. Der Auftraggeber als Person hat aber auch ein persönliches Risiko für seine Entscheidung, haftbar gemacht zu werden und wird sich daher klar überlegen, wie sich auch das individuelle Risikoprofil verringern lässt. Ich finde diese Fragestellung spannend, denn der Auftraggeber hat ein erhebliches Risiko und ist bereit mit nennenswerten Summen dieses Risiko zu verkleinern. Der Auftragnehmer in Form zum Beispiel des Planers hat aber ein viel geringeres Risiko, weil diese Arbeit sein tägliches Geschäft ist und er sich so Prozesse und Kontrollen aufgebaut hat, die verhindern, dass Fehler gemacht werden. Diese Informationsasymmetrie ist der Grund, warum ich Ihnen als Hersteller des Produkts noch eine andere Variante vorschlagen will. Wenn Sie nur das Produkt verkaufen, dann muss irgendwer dem Auftraggeber die Peripherie aufbauen. Das kann der Kunde selber sein, der keine Erfahrung und ein hohes Risiko hat. Oder es ist ein Anlagenbauer, der das häufiger macht und weniger Risiko hat und aus der Risikoasymmetrie dann die Berechtigung für seinen Mehrwert zieht. Dann verkaufen Sie entweder an den Auftraggeber und der hat einen zweiten Auftrag an den Anlagenbauer oder Sie verkaufen an den Anlagenbauer und der verkauft das Komplettpaket an den Kunden. Nur für das Durchreichen will der Anlagenbauer auch eine gewisse Marge sehen. Und das hat zur Folge, dass diese Marge entweder dem Kunden-Business-Case verschlechtert oder bei Ihnen abgezogen wird. Und schlimmer noch, wenn etwas schief geht in der Peripherie, wenn die Peripherie nicht so läuft, wie das sein soll, dann äußert sich das häufig in Ausfällen oder Minderperformance in Ihrem Produkt, in Ihrer Maschine. Nicht ausreichende Kühlung, Ihre Maschine überall dauernd keine ausreichende Teilezufuhr, wir kommen nicht auf die versprochenen Durchsätze. Suchen Sie sich was aus. Da die Peripherie zu Ihrer Maschine keine andere Aufgabe hat, als Ihre Maschine glücklich zu halten, sind Fehlauslegungen als erstes in der Performance Ihrer Maschine sichtbar. Und Sie sind in Erklärungspflicht, auch wenn ein Gewerk, das Sie so gar nicht verantwortet haben, die Ursache ist. Und was sieht das doof aus, als Reaktion auf einen Vorwurf erst einmal auf andere zu zeigen? Der Auftraggeber braucht beides. Er braucht Ihr Produkt, und das Projekt, ihr komplexes Produkt aufzubauen, zufriedenzustellen und in Betrieb zu nehmen. Ich kenne Kunden, die wegen dieser Problematik den Anlagenbau als Paket mit der Maschine haben wollen, und zwar vom Anbieter der Maschine. Die Überlegung ist, der weiß am besten, was die Peripherie leisten muss und haftet dann bei Problemen an der Maschine und in der Peripherie. Aber es gibt keinen anderen Partner, kann für gegenseitiges Weiterbeschuldigen mehr. Sie als Anbieter sollten sich überlegen, beides anzubieten. Einerseits das Produkt aus Ihrem Hause und andererseits das Projekt, diese Anlage mit der notwendigen Peripherie aufzubauen. Dann kann Ihr Kunde ohne zusätzliche Zwischenhändler, Anlagen, Bauer und Integratoren sein Problem bei Ihnen lösen und kommunizieren Sie den Aspekt, dass Sie aus einer Hand liefern, ruhig offensiv im Vertrieb, da ein Teil der Risiken für den Käufer die Firma und für den Käufer den Menschen auflöst. Und das Auflösen von Risiken ist dem Kunden Geld wert, sonst würde er nicht so einen Aufwand treiben. Schaffen Sie den Wert? und kassieren sie den Preis. Manche Kunden versuchen auch diesen Mehrwert selber zu behalten und sich einen Generalunternehmer zu sparen. Der Flughafen Berlin ist so ein Beispiel. Und von außen sieht das Projekt aus wie ein Desaster. Aber Joachim Schlosser beschrieb mal, für viele Projektbeteiligte ist der Flughafen Berlin ein Erfolg. Sie haben Leistungen erbracht und sind bezahlt worden. Nur funktionieren tut der Flughafen nicht. Ich verlinke den Artikel mal, ich fand den spannend und erhellend. Und dies ist genau das Risiko, das ein Kunde versucht zu umgehen, indem er sich sachkundige Unterstützung und einheitliche Haftung von einem Generalunternehmer holt. Und Das ist genau das Risiko, was Sie Ihrem Kunden kostenpflichtig abnehmen können, ohne es selber zu schultern, weil Sie aus der Projekterfahrung ein anderes Risikoprofil haben. Produkt und Projekt anzubieten ist spannend. Einerseits gibt es das Produktgeschäft, wo Sie vorzugsweise das verkaufen wollen, was Sie schon x-mal gemacht haben und zuverlässig wieder können. Andererseits gibt es da das Projektgeschäft, wo Sie individuell auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen dürfen und gegebenenfalls auch Dinge tun, die Sie so noch nie gemacht haben. Das sind unterschiedliche Geschäftsmodelle, die Sie mit unterschiedlichen Menschen über unterschiedliche Kanäle machen dürfen. Meine Empfehlung ist, trennen Sie die Prozesse deutlich genug voneinander ab. Letztlich bauen Sie nämlich aufeinander auf, das Produkt beliefert ja das Projekt. Aber es muss auch für Ihre Kunden klar sein, in welchem Modus er sich gerade befindet. Ein Produktkunde wird vom Vertrieb erwarten, eine gewisse Menge an Fragen und Auslegungen beantwortet zu bekommen, umsonst. Das sind einfach Vertriebskosten, die der Lieferant bitte zu tragen hat. Dafür ist dann der Lieferumfang klarer und genau festgelegt. Ein Projektkunde akzeptiert, für die Projektbearbeitung zu zahlen, verlangt dafür aber auch eine Flexibilität, die sie auf der Produktseite überfordern würde. Ferner sind nicht alle Lieferumfänge im Detail klar, weil viele Abklärungen erst im Projektdurchlauf sauber getroffen werden. Dies ist eine Schwammigkeit, die Sie auf der Produktseite nie tolerieren würden. Wer diese beiden Kanäle nicht trennt, gerät in die Gefahr, das Produktgeschäft als Projekt auszuführen, also mit viel Overhead und viel Flexibilität und Rücksicht auf später Änderungswünsche des Kunden. Und das alles ohne das adäquat bezahlt zu bekommen. Oder Sie lassen das Projektgeschäft mental als Produktgeschäft laufen, also wird versucht, am Anfang einen Lieferumfang zu bestimmen und den dann steif durchzuziehen. Beide Fehler kosten Sie Geld, Zeit und Nerven. Beides sauber zu können, rückt Sie näher an den Kunden heran. Sie bekommen direkteres Feedback, sehen, wie Ihre Produkte verwendet werden, sehen die Kosten, die Sie durch Designentscheidungen im Kernprodukt für die Peripherie treiben, kurz, Sie verstehen Ihre Kunden besser und können besser Angebote machen. SAP hatte früher das Geschäftsmodell, dass Sie die Standardsoftware geliefert haben und dass SAP-Partner diese dann so konfiguriert haben, dass sie benutzbar war. Ohne diese zusätzliche Leistung ist die Standardsoftware von SAP wertlos weil viel zu generisch. Erst mit dem aufwendigen Einführungsprojekt wird daraus etwas, was Kunden tatsächlich hilft. Seit einiger Zeit dreht SAP den Spieß um und geht wieder selber auf die Kunden zu, berät, integriert, unterstützt und übernimmt teilweise auch den Rechenzentrumsbetrieb für die Kunden. Die Nähe zu den Kunden und das Verständnis über den Einsatz des eigenen Produktes, das Verständnis für die Lösung, die Kunden suchen, sticht hier. Schauen Sie nochmal mit einem frischen Blick auf Ihre Angebote. Sind Sie im Projektgeschäft? Sind Sie im Produktgeschäft? Ist das sauber genug voneinander getrennt? Wen brauchen Sie noch, damit Sie Ihre Kunden komplett mit einer Lösung beliefern können? Und dann das Risiko. Welches Risiko tragen Ihre Kunden? Können Sie das quantifizieren? Und wie werden Ihre Kunden das Risiko los? Ausschreibung, Planer, anderes externes Know-how. Können Sie dem Kunden das Risiko auf eine andere Art nehmen? Können Sie dem Kunden das Risiko nehmen, ohne es selber zu schultern? Weil Sie etwas wiederholt anbieten, das Ihr Kunde nur einmalig oder selten brauchen, keine Expertise hat.